Lieber Heinz-Jürgen, vielen Dank für die Nominierung, die ich natürlich gerne annehme. Die nächsten drei Nominierungen sind Thomas Kunzel, Frank Hagenkötter und Ecki Neuhoff. Ihr habt 24 Stunden Zeit und hier geht es jetzt los. als Jürgen. <lacht>